Juhu. <lacht> Ist das denn annika vom von Fahrrad Meyer hier, oder was? <lacht> so, Jungs, ich hab mir die letzte Challenge ausgedacht. Oh, jetzt seid ihr auch schon, oh, schon Ich Auch schon Challenge ausgedacht. Ja, ich hab, doch, ich hab mich ja extra versetzt, damit ich mir eine Challenge ausdenke. Also, ich bin fertig. Los Männer, los geht's! Männer, oh. los geht's. Okay, die verläuft schon uh <laughs> Da habe ich halt keinen mhm. Einfluss, da bist du jetzt nicht. Hast du doch jedenfalls gemacht oder nee. Ey, ich hätte es mal nicht gewünscht, also... Ich äh, mhm. Teller nicht auf ihr essen, machen nee. Ja, apropos Teller aufessen. Äh, challenge, die ich mir ausgedacht hatte, war ja pizza challenge Ach, wir kriegen endlich mal Catering bei diesem ganzen äh, Ding Echt? Okay. Das Hammer. Mhm. Ja, also, ja. bevor ihr essen dürft, aber ist noch eine Challenge dabei. Also, ich ja. hätte gedacht, ähm, ihr bekommt eine frische Pizza aus dem Ofen, die ihr dann auf euren Mofas eben äh, montiert. Und dann gebe ich euch einen Startpunkt, äh, wo ich euch fünf Rätsel schicken werde, die irgendwo im Umkreis vom äh, Ort sind. Dann fahrt ihr jeweils an die Punkte, macht ein Bild, dann schicke ich euch äh, ein Rätsel für den Zielort, ihr kommt wieder und dann messen wir die Temperatur eurer Pizza und ihr bekommt dann halt Punkte anhand von der Temperatur. Ähm, ja Also in der Regel, wer schneller da wäre, der hat die wärmere Pizza dann Richtig, so okay. Okay, ja. äh, ähm, verloren Hätte eh <lacht> Ich hätte halt gesagt, so die Challenge dauert so, ja, für jeden ungefähr eine halbe Stunde und es ist halt zeitversetzt, damit ihr euch nicht gegenseitig beeinflusst oder irgendwas. Ja, aber eine halbe Stunde im Regen ist kack. Nee. Ah, das ist das große Finale, ich. Das ist halt die letzte Challenge. Cool. Ah. Ja. Nee, also noch nieselt's nur, aber da hinten tuscht's schon. Das, äh, nee. Nee. Nee. Wollt ihr jetzt wieder euer eigenes Ding durchziehen, oder was? Oh. Mimi! Weißt du, was mich mal mie, interessieren mie, mie, mie. würde? Ich habe ja eh das beste Mofa. Ich habe ja fast jede Challenge gewonnen. Ja, was? <lacht> Aber ich würde gerne mal was Italienisches <lacht> probieren, ne? Ja, er möchte was Italienisches probieren, wenn er schon keine Pizza kriegt. Ja, genau. <lacht> er möchte mal was gescheites fahren. Ja, ich Sag's könnte ja Bratwürste ja? transportieren, während ihr Pizza macht, ne? Das wäre das wär eine Möglichkeit, ähm, weil.. Jetzt verstehst du mich nicht falsch, ähm, aber ich würde eigentlich mal probeweise auch gerne mal so ein Ding fahren. Ach Was? Oh, nee. nein, jetzt auf einmal, der? oder was? Oh, ey, hey. Wenn du schon mal Italiener fahren willst, dann muss ich jetzt mal das komische Zweigang-Ding ausprobieren. Ich, der hat der hat ich, will, ich will wissen, warum der so schnell ist ab und zu. Also ich will mal diese Vespa-Müll okay. mal probieren, ne? Vorsichtig, also Okay. Dieses Zweirad hat auch Gefühle, ja? Super! Scheiße, das hört aber nicht mehr für Gefühle doch der Sattel hat wirklich von der Bequemlichkeit. Ich liegt schon mal, wie das wackelt alles. Ja, das muss so. Und was er hier braucht, ist ein Außenspiegel, damit man weiß, wer alles überholt. Au. <lacht> <lacht> <lacht> oh. Sag mal, die Italiener, die müssen dann ziemlich hart Ja, Nee, jetzt aber nicht vor. Okay, ich mache eine Runde. Ach, los geht's. Wir müssen schon arbeiten bei der Maschine, ne? Er nee, springt nicht an. Warum geht da nichts? Yes. So, Fahreindruck, Nahrung geht nicht. <lacht> das du Sinn, er in den, den pickup nein, -like fahren wird? Ja, ja. eingeschlagen, ja. Jetzt ja, machen wir mal ein Geschwindigkeitstest, wirklich sehr, sehr lappig. Kein Vergleich zum Solo-Mofa. Sehr ist ja fast Elektro. Das war's. Wahnsinn, was ist das denn? Schau mal wie das wackelt. Oh, kommt da kommt er mit einer Raketengeschwindigkeit. Ui! das Oh, Bremse, Bremsen gehen nicht. Ich denke, der Kasten wieder aus hier. Geh Komforttechnisch zwischen drei und vier. Fahrtechnisch eine klare 5. Tacho geht überhaupt nicht. Ach was. Es wackelt, es scheppert, es ist... Bei 25 wahrscheinlich, was es macht, gehe ich davon aus, ja, ja. ist lebensgefährlich. Nein. Und deine Bremse geht überhaupt nicht. Braucht man auch nicht. Sollen wir mal durchtauschen? Ja, den, ja. Den, den wenn ich, ich mal das komische Solo da testen Das Testen so ja. mal das Solo. Ne? Vergessen den da ja. nicht, weil der hat eine elektronische Einspritzung. Ne? Benzinhorn auf. Also ich muss ja sagen, angesprungen ist es ja gleich. Ge? aber irgendwie fährt's fährt nicht. <lacht> Was hat er denn für Probleme? There is a technical issue. I think he is not approved to drive a solo. Streikt? Geht nicht. Geht nicht. Fährt nicht. <lacht> Alter! Ist los? Hä? Hä? Machen wir das Licht <lacht> aus. Das fährt nicht. Es ist doch ein klumptes Ding da. Und beim Rückwärtsschieben haut es einem dann fast die Fürst zusammen, weil die Pedale so schnell rückwärts drehen. Tja, jetzt probieren wir das nochmal mit Schock. Momentan fährt es im ersten Gang. Kommt da irgendwann der zweite? Jetzt kommt der zweite, okay. Ja, jetzt bin ich gleich mal gespannt hier ja, auf die Garelli. Das, äh die Karelle, die Schnelli. Okay. Ah, die Bremse geht gut. Ah. Ist... Ach, Alter, Koffen. was ist das ja, gut, Guck mal her, das, guck dir das mal an hier. Das kannst du ja, guck mal her, hier. Da, setz dich da. Wow. Das ist aber auch eher so die, die Folter. Da kannst du deine... deine Schau mal, wie billig das ist hier. Oh, Wahnsinn. Ey. Das ist einfach nur aus Plastik. Wahnsinn. Man wird hier von Fahrradfahrern überholt. Weiter rein, das Ding funktioniert nicht! sag mal, was er jetzt für ein Eisbitt hat. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Oder auch nicht. Also es fährt ja nicht schlecht. 35. Also optisch, muss ich jetzt ehrlich sagen, gefällt mir die Garelli besser als deine Vespa. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Garelli auch besser als die Solo. Und oh, lass das nicht im Papa hören. Nee. nicht, mehr. Wie geht das Ding an überhaupt? Mein Gott, du wirst so wissen, wir, man wo fahren macht. Nicht wahrziehen. Ah! Diese Beschleunigung! Weißt du was anmachen und dann nicht wissen wie es ausgeht, ne? Oh ha. was gedrückt, ne? Was hast du jetzt gedrückt? Was hast du jetzt gemacht? Sag ich nicht! Jetzt sag doch halt! Der, der Fahrradfahrer der hat mich voll abgehängt gerade. <lacht> Da Aber geht ja überhaupt nichts vorwärts bei dem Ding. E-Bike oder ja, Nö, ja Rennrad. Dem Kopf nicht. <lacht> Und hat sich köstlich amüsiert über mich. Echt, oder? <lacht> ja klar. <lacht> Aber die sollten nur 25 fahren eigentlich, das liegt doch ja. da schon völlig ja. außerhalb des Toleranzbereiches. Ja, der Beweis deines illegalen Tunings. Ich habe kein illegales Tuning. Ja, ja. Nein, das ist original ähm. so. Sonst wärst du mal das da, komm. Also die Soundmaschine. Oh alles Aprilia, Aprilia Fernlicht, guck mal. Guck mal Fremd vorgehen, ne? nee, das Fernlicht ist schon mehr wert für die ganze Solo. Also so. Steht ah. Also grundsätzlich so von der von der Sitzergonomie ist das Ding schon cool, ne? Also besser als meine Vespa auf jeden Fall. Dann fahren wir Mal eine Runde. Aber oh, hier der Mann. Wendekreis ist ja wohl ein Sitz, oder? mal gucken ob sich hier die Bremsen zerhalten, ne? allem muss er halt die sportliche Sitzposition noch üben. Ja, gar nee, nicht. Das ist ein Rennfahrer. Es ist drauf wie der Oma. wie Laut ist es, ne? Aber es ist auch das einzige. Du bist doch ja schnell. Aha. Ah, ja, der kommt doch. Der kommt. Wenn nicht im Turbo-Modus schaltet nach zwei Minuten, bin ich schneller wieder. Ja stimmt, das Drag Race hat er, hat er die Garelli gewonnen, ganz knapp. Echt? Da war ich nochmal, ja. Noch nach der, ja? Ach, Weil dein so lange beim Beschleunigen gebraucht hat. Ja. Ich glaube, ich mach Spaß. Freut sich grad. Ich habe ein bisschen der Sound gehört auch dazu. Das geht schon richtig steil! Ich glaube, er will nicht aufhören. Ja, Merke ich. Das ist italienische Passione. Ah, genau. Leidenschaft. Ah, super Leidenschaft. Leider auch vor lauter Schaft. Weißt du, was ich, für, ich mir noch gerade nee. überlegt habe? Nee, du hast was überlegt? Nee, pass auf, du bist doch 15, ne? Dein erstes Mofa, dann hast du deine erste Freundin, die willst du dann mal mitnehmen. Darf man das auf dem Mofa? Kommt auf die Freundin an. <lacht> ich würde den Sitz von der Solo jetzt abbauen und auf die Garelli setzen, dann haben wir das perfekte Mofa. Hey, aber perfektes Mofa soll ich jetzt mal fahren? Ja, jetzt sucht äh, Welches willst du denn. Welches Schweindel hätten Sie denn gern? Äh, <lacht> ich meine, es ist klar von den Challenges und so weiter, dass die Vespa wahrscheinlich die einfachste zu fahren ist. Also als Einsteiger-Mofa, also ich glaube ich nehme das. Was? Das? Ja. Okay. Der Vespa. Der Vespa. Jetzt wird es wettermäßig echt ungemütlich hier und der ja, Producer möchte jetzt auch mal fahren. Du sollst doch so an dem Set und fährst am gut. Geht erst mal was vorwärts. Indie an die Linke. So, jetzt fahr ich dieses Ding Uiui! Du kannst ja wie ein Lowrider so als Housewheelies machen. <lacht> Der <Klozen> hat Spaß <lacht> <Wow. lacht> ist das noch, aber das Spaß <lacht> Jetzt weh jetzt gleich weg Oh, der Produzent kommt. Wie so lang fährt er dann jetzt? Leise noch mal die um. ist, ne? Ist das nicht der Wahnsinn? Er kommt, er kommt. Flüsterleise. Er hat ein Lächeln auf den Lippen. Äh? Die Bremse ist super, gell? <lacht> <lacht> hebel, hebel. <lacht> <lacht> ich sehe nichts mehr. <lacht> also mal abgesehen von dem Pesewetter. Oh, das ist cool. Aber ich glaube, ich bin schneller gefahren, wie du hier gefahren bist. Hast du nie Vollgas gegeben, oder was? Ich mich verarschen, oder was? Denk dich ganz ehrlich, so plötzlich... Huuuuh, ja, gab da ich. noch mal speed Wo war das bei dir? Ich stell mir das doofe Ding da mal hin? pedal. Ja, es ist halt in allen Belangen eine Maschine für Kölner. Es ist in allen Belangen ein Schwatz. Nein, überhaupt ja, nicht. Die haben mal so richtig schön herrichten. Du, Herr Producer, du schaust mit meinem Helm komisch aus. Echt? Ja. Üp. Hamti hey, Damdi. Du <lacht> schaust da nicht besser aus. So, am meisten Spaß, also abgesehen jetzt von dem, wo ich gefahren bin, scheint die Garelli sehr viel Spaß zu machen. Jo, und am wenigsten Probleme zu machen. Und sie ist am lautesten, was für mich hier persönlich sehr wichtig ist. Sie klingt am besten. Ja. Also, ich dachte, ich dat sagen, vom Gefühl wäre die Garelli tatsächlich die beste. Der Sieger! Am meisten Emotionen steckt, finde ich tatsächlich in der Garelli. Der Mann. Also Emotionen, sachlich, nüchtern, deutsch. Vorsichtig, was du jetzt sagst. <lacht> Guck dir mal an, wie die aussieht. Was? Der dritte Platz dir mal an oder, oder ist. Schau dir mal an, wie die ausschaut. Vom Gesamtzustand ist das Ding ja schon bevorzugt. Also das hat den dritten Platz. Es war doch gerade Abmachung, der dritte Platz wird verschrottet oder brennt. Nein. Also ich glaube, um das <lacht> eindeutig zu regeln, müssten wir uns die Punkte anschauen. So. Von den Challenges. Genau. Dazu müsste ich nur wissen, was ihr gemacht habt und wer bei was gewonnen hat. Okay. Müssen wir da jetzt noch das mal alles äh, zusammenschreiben? So? Oh, ja. Also, äh, wir sehen euch dann äh, irgendwo, wo es nicht so nass ist für die Punktevergabe. Ja. Tschüssi! Also, Holgers Mofa, 35 geht's so laut Tacho? Ja, es geht schon 40, wenn man ein bisschen Geduld hat, ne? <lacht> Ja, ja, irgendwann mal so nach 5 Stunden.